Das Problem bei Social Media ist ja, man kann es nicht abschalten. Selbst wenn man denkt, man könnte es, es ist aber immer im Kopf. Und das ist manchmal ein bisschen störend, es ich merke, da sind schon so Automatismen drin, dass man glaubt, man müsste jetzt wissen, was passiert oder wenn etwas passiert ist, man muss wissen, was alle anderen dazu sagen. Das Gleiche gilt dafür, wenn ich privat äh, in Social Media unterwegs bin, dann sehe ich trotzdem immer, was auf den Seiten, die ich beobachte oder verwalte, gerade passiert. Das ist ein bisschen störend und... Ähm, das andere ist, dass es eben hin und wieder diesen Hype gibt, der ganz schnell ausbricht und das bekommt man sehr schnell mit und ähm, das finde ich manchmal gefährlich. Das Gute ist aber, dass man meistens auch merkt, wie dieser Hype ganz schnell wieder in eine andere Richtung äh, fährt, weil die Leute auch gemerkt haben, ich habe keine Lust auf diesen Hype.